Guck mal, anscheinend läuft das schon so gut, dass er keine Außenwerbung Und braucht. Er braucht keine Werbung, Mega. gar nicht. Er hat auch gesagt, scheiß auf das Video, sach ich bin jemand anders, weil ich habe die Werbung nicht nötig. War ich jetzt? <lacht> nein, nein, Mann. <lacht> So unterbrechen für den Sponsor unserer heutigen Folge VPN CyberGhost. Warum das unter anderem für die Serienjunkies unter euch sehr interessanter wird, erkläre ich euch gleich. VPN CyberGhost verschlüsselt eure IP-Adresse. Das heißt, dass eure kompletten Daten durch einen Tunnel geschickt werden. Und am Ende des Tages weiß niemand, wer ihr seid, was ihr macht, wo ihr seid. Man kann es einfach nicht wissen. So Unternehmen, Datenkranken, die eure Daten verwenden wollen, haben also keine Chance. Und für die Serienjunkies, das heißt im Umkehrschluss auch, diese ganzen Länderrestriktionen, dass hier irgendwelche Serien, die in Amerika ausgestrahlt werden oder hier in Deutschland später kommen, nicht gucken können, das ist auch passé. Das heißt, ihr könnt Ihr könnt alles angucken. Twilight Zone, Nikita, Shooter, habe ich jetzt selber nachgeguckt, übertrieben heftige Serie. Kann man alles reinflashen. Formel 1 könnt ihr gucken, komplette Palette. VPN Cyberghost ist der Marktführer. 38 Millionen User. Trustpilot, die allerheftigste Bewertung. Also ihr holt euch wirklich die Nummer 1. Das Ganze kostet, wenn ihr meinen Link am Ende des Videos oder in der Videobeschreibung nehmt. 1,95 im Monat. Ihr könnt das dann noch auf sieben Geräten installieren. Das heißt, ihr könnt euch diese Kosten mit anderen Leuten teilen. Das ist also quasi geschenkt. Ihr kriegt noch oben drauf die ersten vier Monate gratis. Und das Ganze könnt ihr auf Apple laufen. Auf Plus auf dem Fernseher über könnt ihr das installieren und noch dazu kein Risiko. Ihr habt 45 Tage Geld zurück Garantie, also man kann nichts falsch machen. Meine Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Döner Deutschlands heute am Start der gute Wing Digger. Wing Digger. Der ist Mann, Start. der aussieht wie eine überreife Banane. Digga. Äh, ja Mann. ja man. Stellt er mich in schlechte Licht, Mann. er ist voll die Maschine, aber Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir haben Mission heute trotzdem, ne? Wir machen nämlich heute Special Mission, weil viele haben sich das von euch gewünscht. Dodo geht undercover, den Döner holen. Ich gehe mit Kamera. Quasi den Vergleich, wie gut machen die Döner, wenn einer einfach so reingeht. Ja, safe. Und auch noch schwarz, sowas. Und auch noch schwarz Nein, Spaß, aber Freunde, oft ist es so, dass wenn wir jetzt irgendwo ja. reingehen und mit Kamera irgendwie in dem Laden sind, dass sie dann das extra gut machen und sich extra viel mhm. Liebe geben. Aber das sollte eigentlich bei jedem Kunden genau gleich sein. Es muss immer mhm. fair sein, weil sonst ist ja die, die Wertung von irgendwas immer verfälscht, Digga. Und deswegen Natürlich. machen wir es heute undercover, Alter. So, ich habe eben Dodo einmal gefragt, nur so, weil es mich interessiert hat, wenn dich immer das mit einem n wort betitelt. Ne? Ja. Wärst du schon ziemlich sauer sein? Ja, safe, safe. Das ist halt einfach absolut krank ja. beleidigend und die Geschichte ist halt auch scheiße. Also das Einzige, wo ich jetzt nicht so sag, ist cool, wenn, wenn das jetzt so unter uns, unter Kollegen oder so und das jetzt einfach mal so Spaß ist. Weil ich finde, man muss über sich selber lachen können, da ja, habe ich kein Problem mit so, aber wenn das jetzt so, weiß ich, aus so einem Streit ist oder irgendjemand sagt das zu mir oder so, das ist halt scheiße. Du abgehen, ne? Digga, ja. Weißt du, wo ich nicht drauf klarkomme? Wenn mich jemand Weißbrot nennt. Richtig? nicht? du warst gerade zu ernst. Ich denke, was ist denn hier los? Äh, danke für eure Kommentare. Das war in den Kommentaren lustig. Da ist eine richtige Diskussion ausgebrochen, weil eine Partei für Merrick Grill, eine Partei für Toros und beide, die eine Partei hat sich die andere verteidigt. Ich blende mal die Kommentare rein. Genau. Und wir gucken, wir checken jetzt ab, auch noch was besser ist. Ja. Und ich habe auch noch Belohnung. das wird hier oben eingeblendet für den, der meinen bisherigen besten Döner toppt. Ihr kennt das Prinzip, haut mir euren Döner in die Kommentare. Und du gehst Undercover jetzt los? Safe. Wir sind jetzt hier am Start, hier sind fünf Dönerläden in der Reihe und das Navi hat ein bisschen eingekackt. Wir sind zum ersten zum Glück, wir sind wie die Dulli, wir wollen einen Undercover-Check machen, wir gehen alle zusammen, gehen wir hin. Also Dodo, du hältst dich bedeckt, du, du hältst dich bedeckt hinter uns und ähm, du kommst dann so rein auf undercover Basis. Willkommen zurück auf Holles kulinarischer Reise durch Deutschland, heute in Bremerhaven. Undercover bei Merit Stöhner. Oh. Lecker, lecker. Bei Merits Döner werden nicht nur die Tomaten von Hand geschnitten, sondern auch die Chilis. Heiß. Geführt wird der Laden vom zukünftigen Bürgermeister Bremerhavens, Meritsch. Meritsch. Seid gespannt auf das saftig knaftige Urteil des saftig knaftigen Holle. Boah, das ist ein richtiger Wagen hier. Richtig. Er soll heftig sein. Er soll einfach heftig sein. Wir gucken mal eben. Ähm, der, der Dönerspieß geht gerade nicht. Also der Grill. Uh, ja, wir versuchen jetzt hinzukriegen. Guckt euch diesen Fleischspieß an. Der sieht echt, der sieht anders aus. Du musst es hinkriegen mit dem. Sonst, ich äh, kenne Elektriker. Ahmed, kannst du das reparieren? Natürlich nicht. Wir kommen in einer Stunde oder anderthalb wieder, gehen erst zu den Toros jetzt. Aber der, er ja, hat Elektriker gerufen und das brauchen einen Moment. Weiter geht's, nicht etwa im Töre, so wie Benjamin Blümchen sagen würde, sondern im Toros". Toros. In einem guten Dönerladen gehört der Chef hinter den Tresen. Dieser Chef geht sogar zur Arbeit mit zwei gebrochenen Händen. Doch was wäre dieser Chef ohne die Zwei-Mann-Armee? zu zwei Benjamin Töre? Ich meine, das Toros bietet zwar ein wunderschönes Ambiente, doch die Frage aller Fragen lautet... Wie wird es schmecken? Mega viel los hier, Toros Richtig was los. Sieht mir. Hat ein bisschen Stil vom, vom Griechen. Okay, guck mal, Leute. Wir haben, falls der Strom vom Kollegen Marek nicht geht, ne? haben wir hier die sagen eigentlich sogar noch besser. Sagen sie. Na, gibt ist immer Geschmackssache. Wo, wo ist er? Dino Steak, der Ringstraße. Und die machen selber den Spieß machen machen ja, genau. selber. Okay, der Kollege wollte erst nicht, ne? Alles ja. weg. Aber voll das Tier, ne? 2,05 Meter fünf oder so. 2,06 Meter. 2,6 Meter. Gut, Meter sechs. Sechs. Heftig, man. Guckt ja. euch die Maschine an. Dodo kommt gleich an der Cover-Basis. Wir drehen jetzt erst was. <lacht> das dumm gesagt. Wir gehen jetzt rein. Wie ich eben schon meinte, das erinnert mich irgendwie an Griechen. Weil ich habe eben gesagt, es äh, kommt, kommt irgendwie so griechisches Feeling hier rüber. Malaga, sagen die immer, die Griechen. Kennt ihr das? <lacht> Malaga. Ich werde gleich schön bei ich essen, ne? Das ist ein Döner hier. Das ist ein selbstgemachtes Döner Ehrlich, der ist selbstgemacht? Das ist selbstgemachte Döner. Ah, was ist das für Fleisch? Das ist Scheibenfleisch. Scheibenfleisch? Oh. Wer bereitet das zu? Chef hinten, ne? Oh, jetzt geht mein Herz. auf, also Wenn ich das jetzt schon höre, selbstgemachtes Fleisch. Oh, was für ein Fleisch ist das, wisst ihr das? Das ist Kalbfleisch. Kalbfleisch, ne? Glaub, Wie sagt man äh, Japrak? nicht Ja, Japprak. Japprak. Döner. Geil, Bio. Mann. Ja, Bio. Ja. Ehrlich, was ist mit Brot? Brot, äh, Brot auch selber. Macht ihr ja selber. auch selber? Auch selber. Ja, selber genau. Ich muss lange immer suchen, bis ich einen Döner finde. So self-made wie bei euch. So vieles ist ja immer einkaufen. Schmeckt auch geil oft, ne? aber da bin ich doch heißer drauf jetzt hier. So, ich habe jetzt nochmal den Chef. Fleisch habe ich schon gesehen. Brot, alles selbst gemacht. Ne? Alles selbst gemacht. Ähm, das Fleisch, was ist das für Fleisch, was ihr benutzt? Selbstgemacht ist ja. nur, Rinde, äh, Kalbfleisch. nur Kalbfleisch. Nur Kalbfleisch. Und Gewürze wahrscheinlich, ne? Gewürze und mit Joghurt mariniert. Also. Okay, wie lange habt ihr den Laden hier schon? So 17 Jahre schon. War ihr vorhin Grieche drin? Nein. Nein. nein auch Türkisch war. Ah, okay. Auch okay. Laden, mhm. aber klein. Ich bin gespannt. Ich werde gleich erst mal testen. Danke okay. dir, ne? Ich danke dir. Super. Ich werde jetzt erstmal mal nochmal den Salatresen inspizieren. Mhm. Wir haben scharfe Soße. Ja. Wir haben Tzatziki-Sauce. Cocktail ja. ähm, habt ihr auch, aber woanders? Ne? Ja. Ah, okay. Ich nehme Schaf und Tzatziki. Zwiebeln Tomaten. Das war's. Zwiebeln und Tomaten, nehme ich auch bei mir auf dem Döner. Dezent, wisst ihr, wenn Fleisch, Stellbar gemacht, alles viel Aufwand, ich will das Fleisch spüren. So direkter Vergleich erstmal. Ich sage euch ehrlich, der sieht haargenau gleich ja, aus. Ja, ne? ich auch. Da bin ich aber auch gespannt. Also, ich finde, er sieht aber auch optisch sehr gut aus. Der sieht gut aus, ja? ja? 100 Prozent. Also, für, gut die, aus. für die Bewertung machen wir anonym ins Handy, dass, wir, dass es anonym ist quasi, okay. dass ja. Ich kenne so einen Döner, ähnlichen Döner habe ich in Hamburg mal gegessen. Das Fleisch ist ähnlich wie so wie Suppenfleisch, Rindersuppenfleisch. Suppenfleisch? Mhm. Für mich sieht es ein bisschen aus wie, wie Gyros von einem Griechen, Digga. <lacht> das hat für mich so. Hatte gehört, hatte die vorhin gesagt, das sieht aus wie ein Griech hier. Ja? Mhm. Nee, hab Eigentlich nicht im gehört. negativen Sinne, ja, aber Erster Eindruck, würde ich sagen, die Soßen gefallen mir beide sehr gut. Mhm. Gerade tatsächlich so auf so einer Joghurtbasis, ich habe Soße überhaupt nicht rum. Die ist heftig. Tatsächlich frisch, wie du gesagt sagst, 100 Ja. Ja, sagst du zum Brot? finde ich nicht so geil. Finde auch ein bisschen zu präsent. Es ist fast wie so ein Schwamm, um, um den Döner. So, man muss sich konzentrieren, das andere durchzuschmecken. Ich finde auch, es zu. Äh, zu einem nimmt er zu viel nicht nur Präsenz vom Geschmack, es ist einfach vom, von der Menge Mengenaufteilung. Du hast sehr viel Brot im Mund. Nicht falsch verstehen. Es ist noch nicht, wie ich finde, noch nicht schlecht. Aber das wäre was, um dem Döner noch mal ein bisschen Kuss zu geben. Dünneres Brot einmal, ne? Ja. Wir gehen jetzt erstmal weiter zum nächsten Döner. Dann sehen wir uns zu der Bewertung hier wieder an Stelle. Krass, wir sind jetzt beim nächsten Laden. Es ist wieder ein Imbisswagen, heftig. Und das soll halt, wir, wir mussten jetzt, bisher hat der Typ den, den Grill noch nicht zum Laufen gebracht. Wir müssen jetzt äh, zu dem Tipp von den anderen, weil die meinen ja sogar, der ist angeblich noch besser. Ich weiß es nicht, Dinos Döner ist das. Die Sonne über den Dächern Bremerhafens geht langsam unter. Doch was ist das? Zwei Männer die in Richtung eines Dönerladens laufen und dabei herzlich lachen. Das können nur Foodblogger sein. Doch die beiden sind nicht hergekommen, um zu lachen. Die sind hergekommen, um Dinos Döner zu testen. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil der beiden. Nee, Warte mal, wie, wie sollen wir das jetzt machen? Soll ich jetzt, bin ich wieder an der Kamera unterwegs oh, oder was? <lacht> wer, wir, wir haben wieder verkackt. Okay, irgendwas wird sich heute dabei gedacht haben, Digga, und dann einfach verkackt. Aber Achmed ist doch schon direkt vom Laden packt. Wie sollen wir ja, an der Kamera kommen, warum ist das, Digga? Halt Achmed zum Laden Ach, Achmed, Bruder, was ist denn, was ist denn mit dem? Einmal mitdenken, <lacht> weißt du? So, wir haben hier direkt den Chef am Start. Moin, grüß dich. <lacht> Moin. Wie heißt du? Dino. Dino. Ach, das ist auch Dino. Du, aber das ist dein Spitzname. Du weißt nicht, das ist mein Spitzname, ja. Deswegen heißt okay. es auch Dino Steakdöner. Ich habe da den Tipp eben von ein paar Jungs bekommen, die sagen, du hast einen Steakdöner. Ja, okay. genau. Machst du den selber oder bestellst du den, sei ehrlich? Ich lass ihn machen. Du lässt ihn machen? Genau, nach meiner Rezeptur. Okay, okay. Also das ist meine Rezeptur. Ich gebe ja. dem Fleisch ein, ich schicke mhm. ihn zu der Firma und die Firma äh, stellt. Ich das auf den... Ach, du legst das selber ein? Ja, natürlich. Du legst das, das selber meine ein? meine eigene Marinade. Aber es ist quasi alles vorbereitet, du schickst alles, es nur hin? Nur Ich schicke das nur hin. Wöchentlich, das äh. Fleisch wird äh, mariniert. Äh. Das wird von der Firma abgeholt. Ah, die erste Ladung wird mh. zu mir gebracht mh. und danach die andere Ladung mitgenommen. Das ist von Dino, der Laden? Ach so, der Besitzer ist Dino. <lacht> ja, Aber der Laden ist auch Dinos. Ach Ja, so, okay. ja, der ist auch Dinos. Guck mal, anscheinend läuft er schon so gut, dass er keine Außenwerbung braucht. Er braucht oh, keine Werbung, gar nicht. Er hat auch gesagt, scheiß auf das Video, sach, ich bin jemand anders, weil ich habe die Werbung nicht nötig. Weißt ich jetzt <lacht> Nein, nein, <Mann. lacht> Wir haben hier noch mal ein paar Augenzeugen, der Döner hier soll der Beste sein. Der ist aller aller allerbeste. Ja. Wie könnt ihr den durch Geschmack mhm. beschreiben? Super. Ja. Ja, wenn wenn ihr den Geschmack so beschreiben könntet, so von das 1 bis 10, was würdet ihr sagen? Auf der Skala 1. Ja? Und wie? Also von 1 bis 10 1. Ja. ja. Also perfekt. Ja. Okay. Perfekt. Dino, jetzt kannst du das Eingemachte, ne? Ja. Ich bewerte ja deinen Döner gleich. Du musst dich dieser Challenge natürlich stellen, ne? Ich bewerte von 1 bis 10. Was macht dein Döner aus, wenn du es so auch mal sagen kannst? Also mein Döner ist aus, äh, sage ich mal kalt. Der nicht älter ist als zwölf Monate. Ja. Außerdem ist das aus Steakbereich. Steak-Bereich. -like. Das ist ah. also nicht der Hüfte, sag ich mal, die Hinterkeule. Ja. Das ist eher so an dem Rückenteil, wo das Steak ja. hergeholt wird. Von diesem Bereich ist das das Fleisch. Okay. Deswegen heißt das auch steak oder, ne? okay. das ist auch, sage ich mal, im Hafen ist das. Äh, Einzige. Du hast ganz normal scharfe Soße, hast du? Scharfe Soße, Tzatziki, das ist Paprika. Das ist Paprika. Aber ich habe noch separat noch Cocktailsoße, Chowchow-Soße, ja. Kung-Fu-Soße. Ach, du hast noch ganz viele. Etliche Sachen habe ich selber zusammengestellt. Ah. gestellt. Koch. Deswegen habe ich auch noch separat noch äh, drei andere Soßen. Sagen wir mal, du hättest die Chance, uns deinen Top-Döner zu präsentieren. Ja. Mit welcher Soße würdest du ihn geben? Also ich würde ihn lieber mit kung fu -Soße nehmen. Mit Kung-Fu-Soße, okay. Ja, genau. Was ist denn ja. kung -Fu soße Ich sage nur ein paar Sachen, sage ich nur. Da ist bestimmt ja. Und Knopf Okay, war okay. geil. Und da du gutes Fleisch hast, nehmen wir glaube ich nur Zwiebeln und Tomaten wieder, Dodo. Oder willst du mit mehr? Nee, ziemlich Tomaten. Das sieht das schon ja. aus. Also jetzt so, das Fleisch sieht so heftig saftig zugleich kross. Das will man. cross außen, saftig von innen. Dino, der sieht so heftig aus, Mann. Oh. Digga, ich bin gespannt. Ja. Ich bin echt gespannt. Mm. Dünner Brot erinnert mich ein bisschen an Burger, an Burgerbrot. Ja. Das ist immer Geschmackssache. Der eine findet den besser, der andere den. Für mich kann ich das schon sagen. Das ist ja, schon klar besser. Muss man einfach schon sagen. Das merkt man auch an unserer Reaktion. Ja, mm. ganz schönes Stapel. <lacht> Interessant auch hier, das Brot ist auch dick, mhm. aber ich finde nicht so präsent und nicht so einnehmend wie beim anderen Döner. Weil das Fleisch saftiger ist. Und dadurch, dass mhm. das Fleisch saftiger ist und diese doppelte Textur von Saftigkeit und Knusprigkeit hat, kannst du auch dickeres Brot verwenden. Hier beide ergänzen es perfekt, Mann. Und da ist auch leichte Schärfe drin. Man sieht auch in der Soße ein bisschen Chili-Flocken noch. Jetzt kommen wir auch zur Soße durch. Jetzt ich gerade die fast an Bonn also ich weiß nicht welcher. Ich, ich kenne diesen Geschmack, Digga, ich weiß. Also das sind diese Bonbons, die ähm, in diesen Plastik eingewickelt sind und dann haben die immer den, den, den Geschmack als äh, Obstsorte oben drauf gemalt, Digga. Ja. Oh, du bist ein Genie. Ich danke dir, Mann. Kein Ding, Mann. Muss als Backup in jedes <lacht> Video von mir. Ich packe auf jeden Fall eins von meiner Frau in an. bitte, ob äh, objektiv noch sauber ist? von vorne einmal gucken, ich Steck drauf oder so? Ich sehe nichts tatsächlich. Okay. Ich <lacht> Die Aufnahme war zu geil Wie, wie so ein Frettchen, Digger Mammel <lacht> <No, bro. lacht> Lustig, wir haben jetzt hier den Cousin von dem Dinos, ja, aber er sagt selber, der Merit der ist noch besser. Ne? Für mich der beste Döner in Deutschland und ich war schon ja. überall, ich habe überall Cousins. Echt, echt, Auf jeden Fall. Aber du Dinos ist krass, ja. aber Merit bombt alles weg, da brauchst du nicht mal Soße, nix, das nee. Fleisch alleine reicht. Aber du disst deinen Cousin gerade, ne, ein bisschen? Ja, Bruder, was soll man <lacht> Wir fahren jetzt noch mal zu dem letzten Döner. Wir müssen ja noch eine Undercover-Aufnahme. Ja, eigentlich müssen wir es hinkriegen, aber dann geht auch nicht gleich da wieder hin ja, Dodo, was macht mit denn jetzt? Ja, <lacht> ja Mann, das ist ein Ach, Armin sagt eben, er hat meinen Zorn in den Augen gesehen, als, äh, als Dodo den, den bonsche geschmack rausgefällt bei Dinos. Aber ich muss sagen, ich hab's eben gesagt, es ist wie ein Trainerteam bei einem Spiel analysieren. Das konnte man allein nicht, weil Dodo wäre ja auch auf mich, ohne mich ja, auf den stimmt. Bonsche raufgekommen. So ist das. Und dann habe ich eben wieder rumgebracht und um Vorlage gemacht und ich hab's vollendet. Ja, man braucht zwei, wir ergänzen uns so Dodo. Ist Ja. <lacht> <lacht> er hätte gemacht! Er hätte es gemacht! Er hat gemacht. Er du hättest gemacht! Also, wir haben es hingekriegt. Jetzt sind wir auch ein paar Meter weiter weg. Jetzt kommt der genau. Merrick Döner. Der Cousin ja eben, der von dem Typen kam, der da war. Meinte ja, der Merrick Döner ist besser als der Döner von seinem Cousin. zusammen ist <lacht> da. Also, Dodo, du, du gehst diesmal, bevor er irgendwas von uns sieht, gehst du hin, bestellst den Döner, kommst her. Ja, machen, machen so. wir. Wir ja. sehen uns gleich, Bruder. Okay, da ist Dodo, ein Mann, eine Mission. Alter. Guckt euch den Koloss an. Wir haben eigentlich nur die Zeit vertrödelt, um da jetzt hinzufahren. Und der Döner, sag ich vorne, habe ich am Spieß gesehen. Ganz andere Liga. Ein Döner von der Optik aus. Der Döner-Spieß habe ich so noch nicht gesehen. So Leute, das ist jetzt der normale Döner, so ganz äh, ganz Standard, Undercover-mäßig also, reingegangen. Du, du musst ihn so jetzt lassen, wirklich. Wir wollen direkt einen Vergleich. Safe. Ne? Wir haben jetzt den Chef am Start. Du hast den Grill zum, zum Laufen gebracht, ne? Ja. Alle schwärmen von deinem Fleisch hier in dem Laden. Die sagen, das Fleisch ist das Heftigste. Was machst du für ein Fleisch da rein? Was ist das für ein Fleisch? Das ist nur Kraftfleisch. Was für Soßen hast du? Selbstgemachte scharfe Soße. Oh. Das hier ist ja. selbstgemacht. Ne? Oh, das sieht richtig, guckt euch das mal an, das sieht ganz anders aus. So habe ich es noch nicht gesehen. Okay, ich weiß schon genau, wie ich meinen Döner nehme. Guck mal, auch äh, hier der Salat. Ganz das anders. gemischter Salat ist das. Ne? Und auch mit Peperoni noch drin normal. auch, ne? Ja. Einmal schon mal der direkte Vergleich von der Optik, ne? Von der Optik her? Ich schwör's dir, er hat schöner gemacht. Ähm, ja, meiner sieht besser aus, Ä aber ich habe nicht mehr Fleisch oder so. Ich glaube aber ehrlich, meiner sieht nur besser aus, okay. weil... Ich hab dieses äh, Eisbergsalat noch drin. Ich glaub, ah, okay. Ich, ich glaube, so vom Ding her, du hast die Tomaten an der Seite. Meiner sieht ein bisschen besser aus, aber das würde ich jetzt nicht so adwerten. Du hast zumindest auch sehr viel Fleisch ja, drin, Ja, das stimmt, ne? ja, ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja, ja. Heiz ja mal Prost. rein, zum Brot. Ganz zartes Fleisch. Bei dir wird anders jetzt sein, weil da müssen wir Dodo ein bisschen rauslassen. Vielleicht teilen wir uns auch den Döner hier. Ich sage aber ganz ehrlich wie es ist, mhm. es ist die Bremer krankheit die haben einfach scheiß Brot, Alter. Es ist wieder so fettes Brot, Mann. So heftiges Fleisch, das Brot einfach wie ein Weißbrot. Weiß ich nicht warum. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube ich muss mich aus der Wert ein bisschen rausnehmen, weil wenn es kalt ist, ist es schwerer, dann mhm. die Geschmäcker zu schmecken. Vielleicht ist dann ganz anders. Also wir werden jetzt hier, ich werde gerne noch aufessen, wir springen jetzt zur Bewertung vom ersten Laden das alles einmal durch und sehen uns zum Schluss bei der Bewertung von diesem Döner. Die haben das Fleisch und den ganzen Döner insgesamt nochmal nachgewürzt. Das also ist schön gesalzen. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Macht nicht jeder Döner. Gemüse war frisch, sehr schön knackig. So muss sein. Die Soßen waren sehr, sehr gut, hat mir, haben mir sehr gut gefallen. Gerade weil Tzatziki nicht so fertig war und so, so frisch geschmeckt hat. Und das hat mm. sehr, sehr gut mit dem Döner harmoniert. Jetzt komme ich aber zu dem Negativen: das Fleisch. Warum? Es ist zu trocken. Das macht es ein bisschen anstrengend, den Döner zu essen. Für meinen Geschmack auch ein bisschen Döner geschnitten, sodass das halt so ein bisschen mehr Döner-Feeling bekommt. So hat es für mich ein bisschen Peter-Feeling. Und Peter ist genau das richtige Stichwort auch mit dem Brot, das hätte für mich a dünner sein müssen und b auf jeden Fall knuspriger. Schmeckt trotzdem lecker, geschmacklich das Fleisch sehr gut, aber es sind trotzdem die Sachen, die es für mich halt nicht zu Zähnen bringen. So, also um, um euch mein Urteil jetzt nochmal zu geben, ich äh, würdige die Mission, das Ganze selber zu machen und das schmeckt man für mich, ist da Liebe drin, auch wenn ich dir, äh, wenn ich dir recht gebe, ich habe besseres Fleisch schon gegessen besser von der Zusammensetzung, alles. Aber es selbst gemacht, das schmeckt man und ich schmecke einen deutlichen Unterschied ja, zu standardbestellten äh, bestellten Fleisch. Mhm. Für mich ist es kein Standarddöner mehr, der schon da drüber, einfach auch Brot selbst gemacht, alles und das ist Liebe, die schmecke ich da drin. Döner ist immer ein Gesamtkunstwert, wenn er perfekt ist, da sind Kleinigkeiten manchmal, die dafür langen, einfach nicht mehr Punkte zu ihm und das Brot hat zu viel Präsenz eingenommen. Das Fleisch war halt, geht einfach von der Geschmacksrichtung noch besser, habe ich noch heftiger gesehen, aber für mich ist einfach Gesamtding, auch die Soße sehr lecker, ja. wo ich sage, ich esse selten so einen guten Döner und hier würde ich, würdest du auch empfehlen, essen gehen, ne? also wenn ja. ich hier bin, mein Privat, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, ja. Also, bist du bereit, Dodo? Ja. Okay, dann halten wir mal unsere Benotung in die Kamera. Mein professionelles Urteil, ich habe dir 8,1 von 10 Punkten gegeben. Kann man zufrieden sein, ne? Ist Ich habe gesagt immer, weil man sucht ja auch, es hört sich dann blöd, aber man muss natürlich auch Sachen sagen, so Verbesserungsvorschläge immer, ne? Top Döner, aber ich hätte das Brot fand ich ein bisschen zu präsent. Ich hätte ein bisschen dünner noch das Brot. Ja, das war so der Hauptkritikpunkt von mir, ja, so ne? Weshalb nicht noch besser, aber war sehr lecker. Danke dir. Gerne. Und wir haben auch noch, habe ich dir gar nicht erzählt, wir haben ein Experiment gemacht. Wir haben einen Kollegen reingeschickt, er hat ohne Bescheid zu sagen Döner geholt und die hat ja. genauso gemacht wie meinen. Sah genau ja. gleich aus. Schön. Ja, vielen Dank nochmal. Ne? Ich danke dir. So, wir sind jetzt zurück hier nochmal bei Dinos Dönerbewertung. Also ich einen Satz mal für uns sprechen, ich glaube wir sind uns beide sicher, das Fleisch sehr heftig war, Ja, ja. Ne? Also ich muss mich sehr anstrengen, zu, mich mm. zu erinnern, wo äh, ich so krasses Fleisch gegessen habe. Erinnert mm. ähm, mich auch gut an diesen äh, Kotelain-Döner, hast du ja mm. auch schon mal gegessen. Ja. der hat auch sehr geiles Fleisch gemacht. Aber mm. Digga, gute Qualität, sehr geil. Küsprig, ja. saftig. Also ich finde, weshalb ich nicht noch besser gegeben habe, Soße, okay, kann man ändern. Habe ich jetzt auch nicht viel abgezogen, war lecker, aber nicht so hundertprozentig mein Ding. Da wäre ich eher dann doch auf Basic. Denn lieber mm. doch tatsächlich scharfe Soße, ich wusste ja auch nicht, wie sie war, weil ich ich gerne mal was anderes, aber dafür war sie mir zu speziell, mhm. weil es muss jemand immer speziell und irgendwie fancy oder wie man sagt so. Ja, ähm, und für mich war das Brot lecker, aber es war nicht Endgegner, deshalb da hätte man noch einiges raus und könnte die zwei Punkte weg und es hätte noch besser bei mir abgeschnitten. Bei mir ist es ohne Scheiß eins zu eins genauso, Brot ist mir wieder zu dick, ich weiß nicht, was hier die Bremerhavener Crew hier mit dicken Brot haben, ja Digga, immer mit so dicken Brot, das, das fühle ich nicht so und die Soße halt, wir haben es jetzt natürlich genommen, weil äh, Dino gesagt hat, äh, er, er würde uns den so machen so, aber da bin ich auch so, also wenn die Soße von diesem anderen Döner hier wäre, ja. Digga, dann wären wir ganz da an der 10, weil das wäre schon, wär schon krass, mhm. also dann wäre ich nur noch das Brot zu kritisieren, ansonsten gemütlich. Die war auch frisch, äh, fand ich gut. Ich, mal, ich, ich zeig euch schon mal. Aber Holle weiß ja noch nicht. Okay. Sehr nah beieinander, wenn ich sage ja, ja. 8,9 Holger und 9,1 ja. Dodo. Oh krass. Dinger, krass. So Dino. Top Döner, Mann. 8,9 von mir von 10 und 9,1 von Dodo hast du gekriegt. Dankeschön. Ne? Also wisst ihr Bescheid bei Dino, da macht ihr nichts falsch. Jeder, dieses Fleisch ist heftig, sag ich dir. Danke sehr. ja Mann. Und Dafür äh, gebe ich mir wirklich Mühe. <lacht> ja, merkt man. Das ist eine andere, andere Liga als die Standarddöner. Ja. Alle vorbei schon Bremer bei Dino, ich danke dir für deine Action, dass wir auch hier drehen durften. So, jetzt sind wir bei der finalen Bewertung. Letzte Bewertung vom Mary-Grill. So, Benotung zum letzten Döner. Dodo. Okay, rein in die Kamera. Äh, ich ich habe noch nicht gesehen, ich schwör, aber er wird deutlich unter mir sein. Aber man muss sagen, er hat kalt gegessen. Ne? Dodo 7,4 und... Ja. Oh, äh, Holger 8,4. Ja, Digga. Krass. Aber ich habe Rechnung gemacht, ich habe... Oh. Also <lacht> ich habe 6,5 zuerst gegeben, also, 6,5. Niedriger als du. 0,5 aber nochmal draufgepackt, weil ich gesagt habe, okay, geht ich habe ihn kalt gegessen. Es kann sein, dass es noch ein bisschen anders ist und deswegen bin ich auf 7,4 gekommen, weil ich, ich sag mal, so prediktet habe, weil ich den heiß gegessen hätte, hätte ich 7,4 gemacht. Okay, ich muss sagen, das Fleisch, das war richtig warm. Diese Soße war echt krank da drauf, Eine schöne Schärfe, noch dieses frische mit den Chilis da drin. Das war auch mal, sag ich mal, dieses Essen aber auf ganz andere Kreation Hat wirklich überzeugt, das Fleisch, ganz warm und es war auch zart, es war lecker, es war top. Anders, ganz anders als Standard, kein Standard mehr. Mhm. Aber das Brot hat eingekackt. Ja. Der wäre deutlich besser, das Brot war völlig einfach, es war nicht gut, Mann. Also Brot ja. kann man, selbst wenn man es einkauft, okay. Aber man kriegt deutlich besseres Brot, nimmst ja. du nur normales Fladenbrot. Ja, einfach so. normales Fladenbrot. Ja. Ja. Was mich aber auch echt äh, überrascht hat, ist halt so Bäre ganz unscheinbar, Alter. So, mhm. eine, so eine kleine Imbissbude und äh, kann so einen guten Döner machen. Wie gesagt, nehmen wir das mal jetzt mit der Bewertung von den Jungs. Kalter Döner kannst du schwer bewerten, aber ich, im Großen und Ganzen waren wir uns überall schon recht einig. Ja. Aber ich würde sagen, eh, Dodo in dem Sinne. Eh? Danke fürs dabei sein. Glück, dass ich dabei sein Dodo. Gerne. Bin. Mich würde freuen, wenn ihr ein Dodo ein Abo reinhauen würdet. Ich, ich verlinke ihr am Ende vom Video nochmal. Danke, danke. Ja, hat auch geilen Food-Content. Also, ich würde sagen, mit uns muss es safe nochmal in Videos kommen. Digga, ne? safe. Ohne Scheiß. Hundertprozentig. Ja. Hat mir auch übertrieben viel Spaß gemacht. Wenn euch das da draußen Spaß gemacht hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Folgt Holle natürlich ne? bei YouTube, bei Twitch, bei Instagram. Kuss, Kuss, Kuss. Wir packen wieder nach Hamburg, oder? Ja, Mann, wir fahren los. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ganz kleine Moment nochmal am Ende des Videos. Vorpan Cyberboss, an Internet unterwegs sein. Formel 1 gratis ballern. Serien hier nicht in Deutschland gucken können angucken in der Videobeschreibung verlinkt oder am ende des videos wir sehen uns beim nächsten mal und